Es ist ja häufig so, es wird über uns gesprochen. Wir sind letzten Endes diejenigen, die, das, die, die, die, die studieren. Aber wir werden so wenig gefragt und eingebunden. Und da muss auf jeden Fall noch mehr passieren. Ich bin nicht alleine mit meinen Ideen, ich bin nicht alleine mit meiner Begeisterung. Wenn man an einer Hochschule isoliert ist, sieht man ja oft nicht, wo sind denn die Studierenden, die, die vielleicht eine Begeisterung für gute digitale Lehre teilen. Wir sind kritisch, weil, weil wir was Bestimmtes wollen, weil wir eine Vision haben. Geht nicht, gibt's nicht, kann man sagen. Also es ist immer so, wenn man, wenn man kommt mit einer Projektidee, dann wird erst einmal geguckt, wie können wir das möglich machen und mit wem können wir euch vernetzen, damit es möglich wird. Die ersten Ideen, die ersten Visionen, wie sowas passieren kann, sind tatsächlich schon da und es gibt sie schon. Also, das heißt, wir kommen zusammen, 12 bis 14 ähm, TeilnehmerInnen, ähm, die erst einmal sich überhaupt nicht kennen. Man findet sich dann in Projektteams zusammen mit gemeinsamen Interessen. Und es kommt dann einfach unheimlich viel Input von außen, von HFD-Seite. Also, man wird unterstützt, ähm, aber die Ideen werden einfach wahrgenommen.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 wir aufgrund von Neugierde, aufgrund von Interesse lernen und eben nicht, weil wir es müssen und weil die Lehrperson sagt, wir, wir sollen jetzt das und das lernen und als Belohnung gibt es eine Note, sondern eigentlich wieder zurück zu diesem ersten Lernverhalten. Ich lerne aus Interesse, ich lerne, weil ich mich dafür interessiere, weil ich eine Frage habe und ich suche eine Antwort. Also das wäre so meine Vision von, von der Veränderung der Lernstrukturen. <Musik> einfach darum geht, Bildung für mich persönlich zu betreiben und nicht äh, für den Arbeitsmarkt. Und da äh, bieten natürlich maßgeschneiderte Micro-Credentials eine unglaubliche Chance. Und das ist ein wertvoller Kommentar, das äh, nochmal so in diese Richtung auch zu lenken. Aber auf der anderen Seite, ähm, und das ist ja dann auch an der lerntheoretischen Sicht, haben wir ähm, ja ein Feld in der Lerntheorie, wo eigentlich Lernen ja auch sozial funktioniert, wo Lernen emotional funktioniert, wo Lernen vernetzt funktioniert und wo Lernen projektorientiert funktioniert. Also auch irgendwie so jetzt als kritische Stimme eigentlich was gegen den Begriff New Learning geht oder gegen den Begriff der Lerntheorie und da würde ich mal die spannende Frage stellen, wie sehen Sie das eigentlich? Ich studiere Informatik und komme, komme aus einem Bildungsumfeld, in dem es jetzt schon gang und gäbe ist, dass große Firmen eben maschinell Bewerbung auswerten und eben genau auf diese harten Faktoren schauen und gucken, welche Kurse wurden, wurden belegt, wie wurden diese Kurse bewertet. Also es geht immer mehr in Richtung, ich versuche das zu standardisieren, ich versuche es messbar zu machen. Und also das macht uns ja auch Sorgen als Studierende. gehen langsam und schwerfällig und ähm, auch im Medizinstudium, digitale Kompetenzen, du hast gesagt KI, das kommt im medizinischen Alltag an, in der Diagnostik, ähm, es wird nicht vermittelt im Studium. Wir sprechen alle Studierenden an, also wirklich ähm ja, unterschiedliche Fachdisziplinen, äh, unterschiedliche ähm, ja, Punkte im Studium, die vielleicht gerade in den Studierende sich gerade befinden. Ob das jetzt StudienanfängerInnen sind oder welche, die schon weiter ähm, im Studium fortgeschritten sind.